Oscarvergabe in Los Angeles, das deutsche Antikriegsdrama Im Westen nichts Neues, wurde mit vier Oscars ausgezeichnet, unter anderem als bester internationaler Film. Weitere Preise gingen an Kameras, Szenenbild und Filmmusik. Großer Gewinner des Abends war das Science-Fiction-Abenteuer Everything Everywhere All at Once mit sieben Trophäen. Einigung zwischen BBC und Sportmoderator Leinecker. Damit kann Leinecker am kommenden Wochenende wieder Sportsendungen des britischen Senders moderieren. Die BBC hatte ihn suspendiert, nachdem er Aussagen der britischen Innenministerin zum Asylrecht mit der Sprache der Nationalsozialisten verglichen hatte. Damit habe Leinecker gegen Regeln zur journalistischen Unabhängigkeit verstoßen, hieß es zunächst.